Wir beginnen die neue Woche ähm, mit ähm, putzen. Tada! Na ja, putzen, sauber ja. machen. Aber es kommt nicht mehr so starker Wind, dass wir Wind surfen können. Und deshalb spritzen die wir hier mal sauber hier zum Platz zum Saubermachen. Und dann machen wir mal ein bisschen Materialpflege. Auch mal gut. Ja, und mein Vater macht mit. Ja. Versteckt sich hinter uns mit den Segeln. <lacht> da habe ich auch eins gestern von benutzt. deshalb... <lacht> musst du ihm helfen? Ja. Dann hängen wir sie hier übereinander, da ist eine geschickte Stange zum Material trocknen. Und dann holen wir sie später ab, wenn sie wieder trocken sind. Perfekt. Herrlich, wenn alles wieder trocknet. Anzüge, Ponchos und so. Wir hatten echt was mehr Regen und Nässe. Und es ist gut, wenn die Sonne wieder rauskommt. Das macht es schon echt ein echtes Stück einfacher. Wir können schon umdrehen. Super, dann drehe ich meine auch, auch mal um. Hey, was machen wir? Pool, Bull. Bull, Bull, Bull, Bull. Bull, Bull, Bull. Billard. Oder Pool? Okay, heißt es so. Ich habe es immer Billard genannt. Nee, Billard ist mit drei Bälle und Pool ist Bälle. Mit... Ja, Bällen. Oder Kugeln eigentlich eher. Ja. Kugeln. Kugeln und. Ähm, Cool. da hat man Löcher am Tisch und mehrere Bällen, und okay. dann muss man da rein spielen. Also, wir spielen Pool. Ja, wir spielen auf jeden Fall mit zwei Stücken und wir haben hier, wie heißt das, Kreide? nämlich nee, nicht Kreide. Ja, Schock ähm. Für die Spitze ja. und dann steht nichts uns im Wegen, der Sieg ist meiner. <lacht> oh, das wollen wir sehen. <lacht> ich wenn du mit mir zusammen <lacht> Ja, so ist es angesagt, ne? Ich, wir spielen zusammen gegen meinen Vater. Oh ja. ja. das denke ich. Ja. Okay, los geht's. Los geht's. Ja, das ist aber das Ding, ich weiß nicht, wie die geordnet sind. Wie die geordnet sind. Das schwarze war dann nicht. Der da? ist da, Ne, das ist der Mitte. Achso, das ist, Achso, ja, das ja, ist gut, bei mir war jetzt hier die Mitte. Ja, aber sonst ist es egal, oder? Naja, nicht ganz. Also, muss doch um und um sein, denke ich mal, oder? Weiß ich nicht, wir haben das nie geordnet. Wir haben das nie geordnet. Aber wir wussten es halt auch nicht. Dann habe ich es einfach. Ja, Das war gar nichts, Papa. Nee, aber gar nichts. <lacht> aber das ist gut für uns, Kate. Jetzt zeig's wie es geht. Äh, ja, warum nicht? Die blaue, ja. Okay, hier ins Loch. Kommt kein Druck, alles schauen zu. Come on. Schade. Aber guter Versuch. Wir machen es einfach weiter und jetzt schauen wir mal, dass wir auf jeden Fall von meinem Vater gewinnen. Jawel. Lekker, Netjes? Netjes, dat deed hij netjes, zeker. Maar uh, we gaan een stuk beter al, hè? Ja. We staan voor inmiddels. We zijn heel, pak ons half. Ah, wacht, ik reed Hollandisch. Ja. Uh, also, we gaan goed. We staan hier voor, hè? We hebben nu nog ja. twee. Und mein Vater hat drei. Mein Vater ist halb. also Nach einem zindernden Match. Zinderende. Oder was sagt man nach einem ein gewonnenen? Oder was? Gewonnenen auf jeden Fall. <lacht> das ist mal das Wichtigste. Wir haben gewonnen. Ja, es war das Niveau des Jahres. Also es war ja. spektakulär. Schade, dass ihr nicht dabei wart. Also ihr ja. wart ja ein bisschen dabei, aber. Ihr habt. Das Ey, live, da standen Zuschauer und die haben geschrien. Die haben uns und angefeuert. angefeuert. Und dann Zurück. kam ich richtig im Flow. Bam, bam, bam, die Balle sind. Naja. Ja. naja, also ihr, also, ihr wisst, ja, ihr könnt es euch vorstellen. Schaut hier die Menge um uns. <lacht> ja. Und jetzt wurden die Stücke zurückgebracht. Ich will mal 10 Euro wieder. Ja, Pfand. Und, und da äh, geht es ins Bett gute Also, gute Nacht. I don't understand why you're taking off First you say you love me, now you're breaking it off You had me at a low and then you passed go And collected your greens easily it seems Oh, tell me did I do something wrong Or did you invite someone to this song Don't wanna stop by criticizing you, but since we don't talk, there's nothing left to do. But this won't be my heartache, no. This will be your mistake, oh. Go ahead and run. Go ahead and run, and run. Wir sind wieder am Bus. War ein herrlicher Tag am Strand. Mit der Familie, sowieso im Camping. Es gefällt mir echt richtig gut hier, weil äh, so als Wassersportliebhaber äh, äh, kommt man hier auf seinen Kosten. Es ja. gibt äh, immer eigentlich Wind, da gibt es immer so einen Thermikwind, durch dass man hier äh, die Berge nahe hat. Genau, und jetzt liegt noch Schnee auf den Bergen, das heißt, da ist es noch sehr kalt. Ja. Und hier am Strand ist es richtig warm, und dann haben wir die Temperaturunterschieden und jetzt sogar, wenn kein Wind vorhergesagt, kommt doch einfach die Thermik immer da und das ist kein stärker Wind, aber das reicht dann zum Fäulen, zum Wingen und ich habe ja genau. auch dieses äh, kite, kite ausprobiert und es ja. läuft eigentlich ganz gut. Gut und das kann schon mit richtig leicht Wind, macht echt Spaß auch. Ja, und der Schwager ist mit Winter voll drauf gewesen. Ja, habe es auch also, probiert. Das ist ja. der neue olympische Diszipline, äh, dieses IQ-Foil heißt das. Und ja, so unterschiedlichste cool. ausprobiert und macht einfach Spaß. Ja, total. Vor schön, allem, ja, Tag. vor allem und auch. Mit den Kids hier. Genau, schön. vor allem ist was da auch für die Kids. Viele viele viele Sachen, Tierflüsse. der Strand ist riesig und. Ja. Ja, das ist echt schön. Genau. Und jetzt wird heute gefeiert? Ja. Meine Eltern feiern die Liebe. 40 Jahre sind schon verheiratet. Ja. Also, ist wir, auch als Tag heute? wir haben sie äh, eingeladen auf ein Weingut. Und äh, da würden wir mal ein bisschen essen gehen, essen gehen und Wein probieren. Ja, lass uns uns da gut gehen. Genau. Also, und wir beiden. sehen können, uns geht's gut. Ja, uns geht es bestens weiterhin. Wir sind am Parkplatz vom Weingut. Da steht meine Schwester, ähm, die haben die Busch schon bereitgestellt, weil die Kinder würden hier schlafen, während wir uns im Restaurant oben äh, es gut gehen lassen. Und dann hoffen wir mal, dass die Kinder da gut schlafen können, ruhige Nacht haben. But this won't be my heartache Es ist Zeit, um nach dem Restaurant zu gehen. Wir gehen vieren. Ja. Hey, holst du mich ab? Ja. Ich habe Hunger. Zeit, um essen zu gehen. Und wir werden aufgefressen von den Moskitos. Ja, die Moskitos sind richtig hartnäckig ich hab hier. Ich habe meine Hose schon Ich habe schon ganz viele Stiche unten auf dem kleinen Stück vom Bein, das rausgekriegt hat. Ui, ich habe Glück gehabt, aber dann schnell rein, dann ist man auf jeden Fall nicht draußen. Nee, habe ich auch gesagt. <lacht> Los geht's. Aber schön hier. Oh. Richtig schön hier. Ja, schön ja, hier. Ja. Hey, Kati, die Sonne strahlt und du sitzt am Tisch. Ja. Ja. <lacht> In Spanien gibt es natürlich Baella. Für das Liebesbärchen. Mm -hmm. <lacht> ich uh, uh, Tschüss. Uh, Und ein Espresso, alles zu verdauen. Es war schön, richtig gut. Ja. interesting times Okay, zum Wohl. Okay. Guten Morgen. Wir sind schon wieder am Müsli. Moin. Ja. Und, hast du den... Ähm, Essen gehen äh, genossen. Sehr. War richtig, richtig schön. Echt auch wie das angelegt ist. Ein richtig schöner großer Garten mit, mit äh, Springbrunnen und Wasser und schöner Spielplatz und so. Richtig schön angelegt. Uns Essen richtig lecker. Also war echt schön. Deine Eltern haben sich auch gefreut, glaube ich. Ja. Wir haben es gebührend gefeiert. Ich glaube, wir haben es alle genossen. Es äh, war echt äh, schön. Einfach auch. Zusammen die Zeit hier, die zwei Wochen sind vorbei geflogen auf dem Camping und äh, wir sind, äh, so wie ihr sehen könnt, das waren unsere Plätze, ganz alleine, der Rest ist schon unterwegs oder fast daheim wir frühstücken. und äh, wir frühstücken und dann geht es für uns nach Le Côte oder La Francie eigentlich, um genau ja. zu sein und äh, da schauen wir noch der World Cup äh, Wingen an. Genau. Ja, und schauen wir uns mal, äh, was die Jungs und Mädels so drauf haben in neue neuen Saison. Ja. das ist der erste Stopp der neuen Saison und wir waren in tarife ja bei der letzte Stopp vom. Ja. Äh, Falls nicht alte gesehen habt, wir blenden euch hier das Video ein, genau. könnt ihr das angucken. Könnt ihr da nochmal anschauen und äh, damit verabschieden wir uns dann auch direkt. Ich noch was erzählen. Ah, du willst noch was erzählen? Ja. Erzähl mal. Ich war gestern auch Kaltfeulen. Ich ah, habe es ja. gestern auch probiert. Kai hat mich so ein bisschen dazu gepusht. Ja. Ich fand es ein bisschen zu spannend, aber es ging direkt. Ich bin super geflogen. Also sie fand es spannend, aber ist aber direkt aufgestiegen, losgeflogen, Halse gemacht und ja, das lief ja. echt richtig gut. Aber jetzt habe ich voll eine steife Nacken, weil ich ähm, auch ordentlich gecrashed bin, du hast es gesehen. Ja. Und da hat es mich gut so, oh, nach rechts und nach links oh, ist ein bisschen steif. Ja. Einfach entspannt in die neue Woche starten, damit die Nacken auch was Ruhe bekommt. Genau. Und dann sehen wir nächste Woche, wie das... In La Franquise sehen wir uns Ja. Ach, gut. Okay. Ciao. Tag. Tschüss.